Boss Time hier bei Pac-Man World Repack 5-4 Chrome Hüter. Oder Chrome Hüter, oder wie auch immer man es sagen will. Und ich sehe schon, was der Boss sein wird: ein großer Roboter. Der ist es wohl gewohnt, hier zu leben. In diesem Level -Hö. Das ist ja voll die coole Musik. Du, du, du, du. Du, du, du. Talk, man. bald habe ich dich mein freund aber jetzt kommt noch sein letzter kumpel zum vorschein wow. wer hätte das denn gemacht chrome hüter ich weiß übrigens wie der im original aussieht und da sieht er doch sehr sehr ja, freundlich aus. Allgemein sehen die ganzen Charakter und Börse im Original ziemlich, ja, ziemlich albern und freundlich aus. Ah, hier, das brauche ich wahrscheinlich, damit ich hier rüber kann, ne? Dann kann ich meine reinhauen. Äh, was mache ich jetzt? Nochmal eine reinhauen, dann ist der weg. Okay, ich glaube, ich habe es richtig, aber ich brauche noch mal ein paar Pillen. Vielleicht habe ich euch mal was eingeblendet, wie das aussieht. Mal gucken. Boah... Oh, das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus jetzt. Ja, in den Kisten hier sind Punkte drin. Oh, danke fürs Leben. Danke fürs Leben. Ich kann nicht auf alles achten. Aber das ist... Wow! Voll cool gemacht! Okay, jetzt rauf da. Ha! Ah, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein! Ich hab nicht so viel Zeit! Na, ah, du Vollidiot! Okay. Ja, oben das Ding hat mir jetzt leider die Show geschollen. Ah. Nein, ich brauch keine... Leben! Ach komm on. Ihr wisst, ich mag die Viecher nicht. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yes, oh, yes. schnell, oh, oh, oh, oh, oh, Okay, ich bin tot. Nice. Ai, ai, ai. Okay, neuer Versuch. Aber jetzt verstehe ich den Boss. Auf jeden Fall die ganze Zeit hin und her rennen. Ihm ausweichen, wenn er schießt. Ähm, immer achten, dass man nicht unter dem Schatten bleibt. Weil unter dem Schatten, ne? Ist ja was passiert, denke ich. So, dringend ein paar Punkte sammeln. Sonst bringt das eigentlich nicht. diese. Metallkappe zu haben. Okay, so ich mache irgendwie manchmal ein Damage, manchmal zwei Damage. Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt, wieso das so ist, ne? Keine Ahnung. Oh, verdammt, ich darf doch da nicht in der Nähe bleiben. Oh, oh. Mhm, mh. Okay. Ich habe fünf Stück, das sollte für einen Angriff reichen. Boah, es ist nicht einfach. Auf gar keinen Fall. Hallo, Metallkiste, da Bam Was oh, ist aber so weit weg Egal Bam Bam ist, Ich kann, okay, ich kann nur einmal treffen Ich kann wirklich nur einmal treffen Ich weiß nicht, wie ich es vorhin geschafft habe, ihn zweimal zu treffen Einfach, wahrscheinlich einfach Perfektes Timing oder so Keine Ahnung Ist nicht so wichtig, ist nicht so schlimm Ähm ja. Ich sollte auf jeden Fall nur aufpassen, dass ich zum einen nicht, mich nicht treffen lasse und zum anderen die ganzen Punkte einsammle, denn die sind ganz wichtig. Und du bist auch super wichtig, mein Freund. Also gib mir die Metallkappe und lass es ihm. Nein! Bin ich schon wieder ganz vergessen! Bam! Okay, lass uns, lass uns, lass uns. Ich muss weg. Ja, genau das passiert sonst. Vor der Stress, vor die Hektik Nein, ich brauche Leben. Punkte sind zwar ganz cool und so, aber ich brauche Leben Ja, danke, danke, Bro Noch mehr Punkte? Egal ah, Für einen Lebenabzug Wird es auf jeden Fall reichen So Okay Zwei Leben hat er noch, komm jetzt Katzi? Ja Letzte Phase Und zwar äh. <lacht> was? Okay. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Oh, oh, oh no. Äh. Hä? Wie, wie, wie weiche ich dem hinaus? Ich habe keine Ahnung! Ich brauche Leben! Schnell! Ganz dringend. Oder Metallkappe ist auch okay, aber dann mach schnell! Okay, das habe ich noch einen. Jetzt schnell rüber. Nicht treffen lassen von dem. Ich dann lieber mir den Spaß der aufsteher auf, Steh auf. Schade, verdammt hat nicht mehr gezählt. Ich bin tot. Heute. Ganz am Ende des Kampfes leider noch gestorben. Nicht oder obwohl, obwohl, obwohl. Oh mein Gott, doch noch nicht. Oh mein Gott, war aber echt knapp. Jetzt, wie war ich dem aus? Wie war ich dem aus? Okay, jetzt habe ich es ausgewichen, ich weiß aber wirklich nicht wie. Okay. So, mein Freund. Nein, nein, nein, lass mich raus. So, mein Freund, deine Tage haben sich ausgezählt. Zurück auf den Schrott mit dir. Oh, wie cool. Boah. Oh. War nicht so lustig? Um. Uh. Das haben wir natürlich alles ein. Du wip, du wip, du, wip, du wip. Und das, meine lieben Freunde, war die Fabrikwelt. Einmal können wir noch drehen, ne? Wir haben eine Münze eingesammelt. Die können wir nochmal einstecken. Und vielleicht noch ein One-Up mitnehmen. Auch wenn es alles gelb ist. Okay. Dann würde ich sagen, auf zum letzten Gebiet. Und ich vermute mal, das wird so wie so ein Geisterschloss oder so. Ja, das macht am meisten Sinn. Auf jeden Fall ein Schloss. Das haben wir ja schon ganz am Anfang gesehen. Und ja, es ist ein Geisterschloss. Das Bossanwesen. Boah, jetzt sind wir aber persönlich, du. Okay, das ist aber die riesigste Welt von allen, oder? Na wohl? Nee, nicht wirklich. Drei Level und hier oben der Boss. Also genauso wie in anderen Welten eigentlich. Okay. Dann let's go mit 6-1. Geistergarten. Hier können wir ein Labyrinth machen. Wahrscheinlich so wie in jedes einzelne Level jetzt hier. Also, muss ihr gar nicht erwähnen. Oh Gott. Nein. Pac-Man. Pac-Man, fall nicht in den, ins Grab. Oh nein. Oh, oh, die sehen voll cool aus mit ihren Hexenhüten. Was passiert, wenn ich da runterfalle? Sterbe ich dann? Oh, nee, ich bin nicht. Cool. Okay. Immer wieder Hunger. Auf ein paar Hexen. Und ich habe einfach das kaputt gemacht. Yo. Ich finde die Musik ja auch ganz cool. Hä? Was bist du denn? Okay, eine coole Eule. Bisschen ähnlich wie diese Squawks-Gegner. Ähm um, Auf jeden Fall brauche ich eine Kirsche und die kriegen wir wahrscheinlich ein paar Meter entfernt auf dieser Kiste. Ja. Tsch! Tsch. Okay. Die hüten das hier ganz gut, aber.. Ich erwische sie trotzdem. Und warum kann ich hier drüber? Was soll ich hier drüber? Ah, oh, da ist noch ein Geist! Oh, war das böse. Das hätte ich jetzt sogar verpasst. Geht das nicht kaputt hier? Hä? Ob es verschwindet? Hab Lust, Blaue verschwindet nach einer Zeit. Okay. Hier unten ist bestimmt ein nice Secret. Ja, eine Erdbeere. Und hier gibt's es einen Shortcut nach oben. Okay, One-Up. Nice. Kirill vielleicht hat die 40 Leben. Vom Ende ist jetzt Blaze, das wäre krank. Oder unten ist was? Was ist denn hier? Boing. Aha. Waka waka waka waka. Waka! Das ist P bitte ignoriert mich. Danke. Ich habe ein bisschen was verpasst hier unten. Ah, das ist nur ein Punkt. Okay. Trotzdem, jetzt bin ich nochmal runtergegangen, den hole ich ihn auch mal. Wenn ich schon mal hier bin. So. Hm, hm, hm, hm, hm, hm, hm. Bam. Ich hatte den Po-Sprung. Weil warum nicht? Haben äh, äh. also Sie eine coole Perspektive hier. Äh. Okay. Jetzt ist es Labyrinth. Jetzt müssen wir noch den Schlüssel äh. finden. Äh, äh, äh. Ah. Ah. Boah, das Plattform wird immer schwieriger und immer präziser, ne? Tschüss. Und verschwindet. Haut ab, wo der Pfeffer wächst. Okay. Und dann hier drauf. Na Moment. Da oben ist noch eine Kiste. Wo komme ich denn hin? Kann ich die Dinger benutzen, um hinzukommen? Oh, ja. Ja, kann ich. Oh mein Gott. Achso, das ist ja der normale Weg, mit dem werde ich wahrscheinlich einfach. Ja, okay, okay, gut. Okay, wusste ich nicht. Egal. Für ich habe ich noch nicht. Okay. das tat ich, mein Freund. Das fand ich jetzt nicht so cool. Nee, ganz und gar nicht. Okay, Leute, aber wir. Wir müssen daran denken, dass wir hier nochmal zurück müssen, weil uns hier etwas fehlt. Aber Moment mal. Vielleicht habe ich auch hier was... Ist es dein Ernst? Ist es dein... Okay, komm. Ich gehe erstmal dran vorbei. Ich hoffe, dass ich deswegen nichts, Also wegen dem Tor da nichts verpasst habe. Was? Was ist denn das immer für, eine komische, für ein komischer Schatten, der sagt mir irgendwas, was nicht stimmt, der lügt mich einfach an? Und warum ist da im Hintergrund eigentlich Majuras Mond? Was macht der hier? Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir was verpasst haben, Freunde. bin aber nicht sicher, ob das stimmt, oh mein Gott ab. Kann ich kann's euch wirklich nicht sagen? Okay. Nein. War gewollt. Shotcut. Ihr wisst. Das war gewollt. Natürlich war das gewollt. Ich bitte euch. Äh, wo bin ich? Bin ich schon weiter als ich wollte? Ich bin schon viel weiter als ich wollte. Boah, habe ich mich da gerade gesaved hab, ne? Hey, ist nichts mehr. Okay. So freaking schnell. Okay, okay. Gibt der mir das, was ich haben will? Nee. Das war total unnötig. Ich weiß immer noch nicht, wo, der, wo dieser, dieser, dieser Vogel da ist. Weißt du, was ich meine? Warte, der muss ja schon gewesen sein. Moment, ich gehe jetzt nochmal zurück. Der muss 100% 100% Pro schon gewesen sein So ein krasses Backtracking macht man nicht in diesem Spiel Normalerweise nicht Was hat das denn hier mit auf sich? Hm, oh Gott, wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Na, gar nicht! Verdammt! Okay Leute, keine Ahnung Ich guck das nochmal nach, wenn ich das Level durch habe. Pranapo Achievement. Und was ich gerade gesehen habe, ist, dass ich hier was verpasst habe. Das äh, ist aber extrem böse hier versteckt. Wie ihr sehen könnt, ist hier der Tod. Und natürlich auch der, das, ist das Item, was wir brauchen, um ja, da reinzukommen, wo ich die ganze Zeit rein wollte. Ich muss das Level nochmal neu machen, um das überhaupt zu sehen, deshalb fehlen mir ein paar Sachen. Ich versuche aber gleich nochmal alles einzusammeln. So, jetzt machen wir erstmal das Labyrinth. Und dann machen wir an der Stelle weiter. Äh, was? Wo wir vorher waren, wo, was zum... Aha, ah cool, ach so, okay, alles klar, nice. Oh Gott, wie mache ich das jetzt hier? Oh Gott. Das ist nicht so einfach. Ich habe sogar jetzt nur ein Leben weniger. Das macht es natürlich schwerer. Das Feuer macht mir zumindest in der großen Form nichts aus, aber ist trotzdem nicht so schön und nicht so einfach. Was zum... Alter! Ich bin down. Ich hab's verkackt. Das geht nicht mehr hin. Okay, erstmal muss ich es so lange suchen und dann schaff ich noch nicht einmal. Oder warte Moment. Schle vielleicht habe ich doch. vielleicht habe ich doch. Moment, Moment, Moment, Moment. Oh, oh, oh, das war aber echt schwierig, ne? Ich hab auch das Gefühl, dass die Geister schwerer waren. Wie auch immer, wir sehen uns gleich wieder an der Stelle, wo wir vorhin waren. Stellt sich raus, ich war vorhin anscheinend nur einfach mega gut in diesem Game oder ich war einfach oder hatte einfach gerade noch richtig viel Glück, weil ihr seht schon, ich habe sehr viele Leben gerade verloren, hier wieder hinzukommen. Weil ich Probleme hatte mit dem Platforming. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer geworden, das Spiel auf einmal. Macht auch Sinn, wir sind in der letzten Welt, ne, aber. Ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben, dass es auf einmal wieder richtig schwer ist. So. Ähm, lass mal sehen. Tschüss. Ja, da sieht man auch so schlecht. Ich finde das so kacke, dass man die Kamera nicht bewegen kann. Das nervt total. Das nervt wirklich total. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich sehe schon, was das hier wird. Nee, doch nicht. Äh... Ich glaube nach unten. Hä? Oder nicht mehr? Doch. Oh! Oh! Oh! oh. Ja, genau das habe ich schon erwartet, dass es das so aussehen wird. Ey, der fährt einfach schon weiter! Hey, warte mich, Bro! Trauch dich! Danke! Okay, man kriegt aber mehr als eine Pille. Ich wollte schon sagen, das wäre sonst echt böse gewesen. Okay, die stehen kurz auf rum, können sie ruhig machen. So, und jetzt die restlichen beiden mit der zweiten Quelle. Das sollte möglich sein. Ja, easy. Was noch einer? Wo einer ich verpasst? Wo war der letzte? Keine Ahnung. Vielleicht geht es doch rechts noch weiter oder so. Ich, ich hab keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt bisher kein ah, riesiger Fan von dem Level. Vor allem auch deswegen, weil ich jetzt schon minus 10 One-Ups hier äh, verloren habe. Tschüss. Tschüss. Und du vor allem, tschüss. Da ist ein Knopf. Dann aktiviere ich mal. Aha, was haben wir denn hier? Wunderbar, wunderbar. Ja, hallo! Mach auf! Der sieht cool aus. Oh, ich hab wieder was verpasst. Oh nein. Ich mag dieses Level überhaupt nicht. Wo? Wo soll ich was verpasst haben? Hä? Wo ist die Plattform? Äh. Aber die kann ich doch gar nicht sehen von hier. Wie soll ich denn da. Hä? Ja, wo ist sie denn? Alter, okay, aber zumindest gibt er mir keinen Knockback, sondern nimmt mir nur Leben weg. Alter. Weil jetzt, wenn ich nochmal neu machen will, musste ich halt jetzt den. Nein. Also, was ich eigentlich sagen wollte, war. Weil ich keine Lust habe, dieses Level nochmal von vorne zu beginnen. Obwohl, wenn ich mir meine Leben anschaue, dann wäre es vielleicht sogar besser. Ja. Will ich nochmal den kompletten Nein Tag 3 Action bitte Okay jetzt kann jetzt kann ich wieder weg Ich glaube äh, ich, glaub, ich gehe noch Game Over also jetzt das ist jetzt kein Witz ne ich glaube wirklich ich gehe noch gleich Game Over Freunde und ich muss wirklich sagen das ist bisher ein absolutes Hasslevel also 6-1 will ich wenn es geht, nie wieder machen. Ich habe jetzt schon äh, so unendlich viele Tode liegen lassen, wie ihr jetzt gerade gesehen. Ne? Das ist echt unfassbar. Unfassbar das Ganze. Boah. Ah, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, Freunde. Ich will wirklich nicht mehr. Es macht gar keinen Spaß mehr. Fallen noch mal runter, zumindest sterbe ich da nicht von. Aber hier sterbe ich von. Und das ist so richtig asozialist. Ja, ich sehe den Schatten nicht. Das ist so dumm und so schlecht gemacht. Was auch was ich sage, aber es ist auf jeden Fall so schlecht gemacht. Oh, ein One-Up. Ach, oh, cool. Weil ich dafür noch 20 weiter bekommen würde. Na, dann würde ich mich wirklich freuen. Äh. Also kann man auch einfach hochbouncen? Und davon wusste ich nie was? Wow. Du kannst ja einfach den ganzen ja, Weg hochbouncen anscheinend. Okay. Das A. Ah, oh ja. Komm schon, wenn das zweite A hier ist, dann heißt das, dass wir schon bald am Ende sind. Am Ende sind und somit auch am Ende sind, genau. Komm, lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch. Yay, yeah, wir kugeln uns. Wir haben Spaß. Haben Spaß in diesem Videospiel, was für Kinder übrigens ist, ne, das Spiel ist für Kinder. Die sollen sowas schaffen hier, ja, ist klar. Dafür ist wahrscheinlich auch der einfache Modus gedacht. Ach, schau mal, hier kann ich ja nicht runter. Hier kann ich ja nicht runter, ach so, ja, klar, cool. Warum oh, war das nicht an, an anderen Teilen, das Level so? Ich will mal kurz gucken, ne, da war glaube ich nichts. Ich muss genauer achten, weil ich will es wirklich nicht nochmal mal Das Level. Also... Ich möchte gerne meine anderen 17 One-Ups, die ich noch habe, gerne behalten, wenn das gehen würde, ja? Sehr gerne würde ich die behalten, mein Freund. Äh, kann ich wirklich einfach hochbouncen? Ja, noch ein One-Up! Also, jetzt finde ich die richtig geil, die One-Ups. Jetzt feiere ich die. Ohne Ende. <lacht> kann man nicht runter. Ist das hier was? Nee. ist eine Unsperrwand, okay. Boing, boing, boing. Ich spiele nicht nach den Regeln dieses Levels. Mir ist so egal. Es ist mir so egal geworden auf einmal. Ich möchte nur alles Level schaffen mit 100%. Und warum kriege ich dieses abgeschlossen nicht mehr bei denen? Ich, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wo lang? Wo kann ich landen? Wo kann ich hinspringen? Wieso kann ich die Kamera nicht bewegen? Warum ist das Schaffen so übel, übelst schlecht in diesem 2022 Videospiel? Das ist unfassbar. Oh, ich End. das N. Das N bedeutet Ende in Sicht irgendwo. Oh ja, bitte. Ich will nicht mehr. Ich hab genug gelitten. Das reicht jetzt. <lacht> Danke. Okay, einmal darf ich sie so noch essen. Damit Pac-Man auch noch was hat von dieser ganzen großen Reise hier. Wagga, wagga, wagga, wagga, wagga, wagga. Ach, ja, jetzt bin ich auf einmal wieder Abgeschlossen, ne? Ja, okay. Na komm. Ja, du. Yes, yes Freunde, das ist endlich vorbei, das Level, juhuuu. Mein Gott, was ist das jetzt hier? Das, oh Gott, was ist das für ein Bonus Level hier, das gefällt mir aber gar nicht. Okay, oh, ich verstehe schon. Hm. Verstehe ich schon. Aber es ist nicht einfach. Oh, aber die One-Ups sind so wichtig gerade. Die gehe jetzt auch. Das ist mein Target jetzt gerade. Wo ist das Letzte? Wo kommt es? Hä? Da war was. Wo ist es? Hallo? Banane? Banane? Banane? Ja, jetzt habe ich alles. Ja, hab alles. Der lässt mich schon nicht mehr, mein äh, Pack beim Kontrollieren. Das heißt, ich habe alles eingesammelt. Bonus-Stage-Meister! Das waren alle Bonus-Stages, die ich geschafft habe Oh mein Gott, ey. Boah. Also, ich weiß nicht warum, aber heute war ich wirklich im Rage-Modus. Weiß ich entweder für euch war das lustig, dass ich im Rage-Modus war, oder für euch war es äh, sehr unangenehm. Sorry. Falls weiteres der Fall sein sollte, aber Danke Spiel! Danke für den wunder hier! Oh mein Gott! Danke, danke, danke, danke! Ich brauche die! Yes! Oh Gott! Die musste ich auf jeden Fall wieder reinkriegen! Und das ist somit geschafft! Uh, gruselig hier! Na gut! Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann die letzten beiden Level hier machen und vielleicht auch sogar schon den Final Boss dieses Spiels Bleibt dabei, um das herauszufinden, Freunde, bei Pac-Man World Repack.